möchtest dich bei YouTube anmelden, weil du unzählige schöne Videos schauen möchtest. Darum geht es in meinem Video. Vier kleine Schritte. Ich erkläre dir, wie du dir einen Account machst. Los geht's. Ich gebe in meinen Browserfenster www.youtube.com ein. Es erscheint ein Fenster, wo rechts anmelden steht. Da klicke ich drauf und da melde ich mich mit meinen Daten ein. Dafür gehe ich auf Konto erstellen, gebe ich meinen Vornamen in A ein, dann gebe ich meinen Nachnamen ein. Dann geht es weiter. Ich denke mir ein Passwort aus und das gebe ich auch ein und bestätige mein Passwort, indem ich noch einmal das gleiche eingebe. Und schreibe mir dann am besten noch mal in meine extra Notizen auf. Nur für den Fall, dass ich mich daran erinnern muss. Ich gebe meine Telefonnummer ein, dann ich weiß, dass YouTube nur intern diese Nummer verwendet um mich daran zu erinnern, falls ich meine Notizen nicht finde. <lacht> ähm, damit ich meine Eingangsdaten dann wiederbekomme. Ich kann natürlich... Auch noch äh, anstatt von der Telefonnummer meine E-Mail-Adresse eingeben und ähm, zum Konto-Wiederherstellung wird mir YouTube dann darauf meine Daten schicken. Danach gebe ich mein Geburtsdatum ein, mein Geschlecht und klicke hier auf Weiter. Als nächster Schritt lese ich AGB und Datenschutz. Und wie überall muss ich das auch bestätigen mit den zwei Häkchen. Und Konto ist erstellt bei YouTube bzw. Google. Komplett ist die Anmeldung dann, wenn du die E-Mail-Adresse bestätigst, die dir YouTube auf dein Account, in deinen E-Mail-Kasten holt. Wenn du sie bestätigst über einen Link, dann ist die Registrierung abgeschlossen. Fertig. Jetzt kannst du mich abonnieren. Genau, falls du dich fragst, warum da YouTube dein Google-Konto steht. Nun, seit langer Zeit ist YouTube und Google schon zusammen. So, somit bist du ordnungsgemäß bei YouTube angemeldet und kannst YouTube-Plattformen auch nutzen. Und jetzt kann ich alle meine Lieblingskanäle abonnieren und Videos auf diesen Kanälen anschauen. Das kannst du jetzt übrigens auch. Das geht ganz einfach. In der Jagdl. du drückst auf Abonnieren und auf die Glocke, da wirst du auch sogar benachrichtigt und kannst du die Videos anschauen. Jetzt seht ihr, wie einfach das geht und ihr könnt mich abonnieren und keine Folge von mir verpassen und das alles sogar kostenfrei. Und als Abonnent bekommst du von mir eine E-Mail, sobald etwas Neues gibt. Du kannst als Abonnent unter dem Video Kommentare hinterlassen. Und mich wissen lassen, wie gut dir mein Inhalt gefallen hat. Und darüber hinaus, du kannst deine Ideen mitteilen, worüber du ein Video von mir gemacht haben und gesehen möchtest.